Wenn uns jemand sagt, dass etwas nicht geht, dann heißt es nur, dass es für ihn nicht geht. Für uns ist alles möglich. Wir erschaffen die größte Suchmaschine für exklusive Inhalte. Wir sind Linkvertise. Das interessanteste Start-up aus Itzehoe wächst weiter und sucht motivierte und ehrgeizige Mitarbeiter. Arbeite im Team an spannenden Projekten rund um das Thema Suchmaschine und Werbung. Wir suchen Online-Marketer, Webentwickler, Sales-Manager. Wir suchen dich. Werde Teil einer Geschichte, die gerade erst begonnen hat. Nutze deine Chance und bewirb dich bei Linkvertise. Beginne jetzt.